Aus dem Essex Mystery-Shoe wird der Gel Nimbus 25. Der Schuh ist einer der komfortabelsten Schuhe, die ich je gelaufen habe. Es hat extrem viel Spaß gemacht und fühlt sich, als würde man auf Wolken laufen.